Hast du was für mich? Klar, 100. Was? Das beste Quali ist kein Dreck. Ist ganz natürlich. Aber wenn du nicht willst. Nein, nein. Ist schon gut. Was ist doch? So, meine Liebe, hier kommt was Neues. Und, was es gefährlich? Feinste Krume, Mutterboden. Absolute Rarität. Wir dealen mit Boden. Die weltweite Zerstörung und der zunehmende Ausverkauf fruchtbarer Böden berauben Menschen ihrer Lebensgrundlage. Du verbrauchst mehr als du denkst. Ja, wunderbar. Und den machen wir dann noch? Ja,